Hallo, ich heiße Ruben und ich lebe in Madrid, aber studiere ich studiere in Alcalá meine vierten Deutschkurs. Diese Stadt ist über 2000 Jahre alt, weil es war äh, vom Roman äh, unter dem Namen Complutum gerunden wurde. Und unter dieser ganzen Geschichte ist mein Lieblingsplatz zweifellos. Die Universität. Diese wurde von grundlegenden Tisneros in 1299 entworfen und viele Persönlichkeiten aus Spanien haben hier studiert, also wie Quevedo Lopez de Vega oder Luis de León. Es ist nicht nur eine der wichtigsten Gebäude der Stadt, sondern auch eine der ältesten und wichtigsten Universitäten der Welt. Hier habe ich einige meiner besten Freunde und viele äh, wichtige Leute in meinem Leben getroffen. Vor allem die es und vieles mehr halte ich eher für einen der magischsten Orte der Stadt, um von um allen von meinen Lieblingsblatt.